Also hey, ihr wisst doch bestimmt alle normales Roblox sowas wie das hier so. Hier so alles normal, ne? Boah, meine Stimme, Alter, ich rasse aus. Aber was ist, wenn ich euch mal zeige, wie das... ...so geht? Ja. Wir werden heute Tower-Feld spielen. In... Auf... Tablet sozusagen. Und das ist hier wirklich... Mein YouTube-Avatar und oh mein Digga! Das ist wirklich mein neuer Avatar, den habe ich äh, vorhin geändert. Mhm, weil mein Freund konnte halt ziemlich oft ähm, einfach von seinen von seinem, äh, von, von, von, von Dings hier, vom, vom pc Spielmodus zu Tablet-Modus einfach wechseln und dann dachte ich mir so, let's go! Let's, let's do it! Let's do it! Ähm, ja. Wir warten jetzt 16 Sekunden, weil dieser Tower ist ziemlich kacke. Also schon an der ersten Stage-Map man das ist vielleicht könnte auch vielleicht daran liegen dass ich so schlecht bin komm okay hey woey hey worry, hey Digga, was ist das let's let's let's give it a try let's be... Ganz kurz. Ich muss, ich muss ganz kurz. Zack, boom, barbing, bada barbell bada und schon laufen wir wieder. Jetzt habe ich nur leider kein Schifflock. Plus ich bin nicht im richtigen, also im richtigen Modus, weil ich wäre ja immer ziemlich äh, gerne in Fullscreen-Modus sein. Ja, aber jetzt spiele ich gerade wieder auf PC, könnte man sagen. Um, und das... Ich wechsle es auch. In der nächsten... Oh, what is happening? So, kurz mal... Pow! Boom! Bada-bing, bada-boom, bada pow. So, der Tower, neues Glück. Let's go. Jawoll, ist doch schon besser. Alter, das, kann ich, das ist gut. Digger. Okay, wir probieren es jetzt sozusagen ohne, ohne shift -Lock zu machen. Also es wird sozusagen so eine shift lock also keine shift challenge Ich weiß, es, ist, es hört sich es hört sich unmöglich an, weil du kannst kein Spiel spielen ohne Schiff, keine Hobby spielen ohne Schiff noch. Ey Leute, guck mal, Drippy, mein mein, Kolar, also mein Koala, der 500.000 Dollar Brille auf hier. Und mein 500 Milliarden ähm, Dollar Hootie und meine Neon Maske mit 3.400 Dollar. Und, und meine Cappy, die 4 Billiarden Euro kostet hat und und, und, und äh, mein Controller für 3000 Euro und mein Radiosender für 400 Euro und und und und, und, und, und, äh, und meine meine Kette hier für drei Milliarden Euro wer das bekommt dafür müsst ihr glaube ich mal ähm, euch besser mit Roblox Free Items auskennen weil also den Koala gibt es gerade für die robux im Avatar-Shop. Der ist, glaube ich, auch ein Limited. Limited Edition. Um, und dann gibt es noch also die Neon-Maske. Die gibt es in dem Spiel. Das heißt Festival Tycoon. Und da müsst ihr halt so eine Quest machen. Ich schwöre, ich habe da über drei Stunden dran ge genagt. Ich hab, war da literally drei Stunden drin. Oh, wait, wenn man kommt. Ganz kurz. Okay, ähm, Mutter ist einfach nur gerade reingekommen, nachdem sie einkaufen gegangen ist. Und, äh, ja. Komm. Wätschen, wätschen. Dann spiel ich jetzt auch weiter im Tablet-Modus. So. Ich <lacht> Vielleicht wird Towerfall nicht die beste Wahl, die ich in meinem Leben gemacht habe, aber hey. Es ist etwas, ich will rauszoomen. Wir werden auch gleich mal vielleicht ein bisschen Roblox Battle spielen. Aber ich lasse es auch gleich, glaube ich, erstmal an Card drin, weil. Like for real, wenn ich das. Ich kann es ja nicht schneiden, sozusagen. Weil dafür brauche ich dann wieder meine Tastatur. Und, ähm, oh, by the way, ihr denkt euch so gerade so: Hä, hat er seine Tastatur abgeholzt oder was? Ich benutze ein Surface. In Surface, da kannst du einfach die Tastatur abmachen und dann halt malen, zum Beispiel und so weiter und so weiter und so weiter. Was wir aber jetzt machen werden, ist ähm, und der ist sogar von Windows. Ne? Wir werden jetzt wieder zum Roblox Hauptmini gehen und ähm, hier spielen. Yes, you're right. hier guck mal, guck mal, guck mal. Drip. Okay, well, dann lass mich kurz mal ähm um ich lass mich kurz mal meinen mein mein Kopf drauf tun ich mm. kann keine drei Kapäts die Medikuare behalte ich ich mach die Käppi und das Ding hier weg Bye Bye Und dann Tabuuuhmhmhm mm. Ich bin nur so bescheuert M, M M M M M M front front no back back twist first yeah this We don't I care Face now yeah yeah yeah face face face face face Alone Mac And then uh, drippy ding da. Jetzt könnten wir doch eigentlich Damn it I'm growing those no sieht ja so kacke aus ja okay wir machen einen Koala weg ja wir machen wir machen den aus. so also, jetzt gehen wir zum zum Ding was warum mache ich das warum mache ich das Ja, wir sehen uns, welche ich Spiel gefunden habe. Okay, wir spielen ein Hacker-Game. Ich mache ja Anführungszeichen. Das heißt Spawn Location. Ja, ihr werdet sehen. Warte, das uh, ist Pink, Pink. pink, green. Let me just, uh, let me get away here. Um, hier sollte irgendwo gleich ein Katze etwa meiner Augen. Und sterben hey, ich bin ultra gut ja hier kommen hier so und jetzt passt auf ich kann gar nichts tippen aber wir fröhlichen schlauen Menschen die Windows haben können machen wir können als F 4 drücken, entweder, was jeder Mensch glaube ich tun würde in so einer Situation, oder? Aber das machen wir nicht. Wir machen nämlich gar nichts, wir machen diesen Button. So easy geht's, so easy geht's. So, äh, jetzt muss ich ganz kurz <lacht> vor schließen und wieder hochladen, weil ich kann da einfach gar nicht rauskommen. Also, äh, let's just um, say, mach ich Ich muss dieses Video so schnell leider schon be wieder beenden. Weil. Keiner Zeit, wir sind schon bei 10 Minuten, ey. Es wird sich immer so an, als wären es nur drei, aber sonst müssen wir doch bad. Ey. Dieses Spiel spielt dieses Spiel, das ist so geil. Ey. Okay, gut. Wenn euch das Spiel wenn euch das Spiel gefallen hat, macht macht macht Sinn, Tim, macht Sinn. Alter, ich werde. Wenn er...